Investieren ist so einfach wie Gärtner. Ich beweise dir und zeige in diesem Video Schritt für Schritt, wie das geht. Nun zum Pflanzen brauche ich einen Baum. Zuerst suche ich einen Baum aus. Für Investieren suche ich zuerst einen Aktienwert. So sieht es beim Baum aus und so sieht es beim Aktienwert aus. Entweder kaufe ich einen Aktienwert über Broker, also der von der Bank, oder ich nutze mobilen Broker und das geht so. Schritt 2. Ich buddele ein Loch und pflanze meinen Baum ein. Beim Investieren sende mir eine Investsumme auf ein Verrechnungskonto, um meinen Aktienwert zu kaufen. Das geht so. Wenn ich den Baum gepflanzt habe, dann muss ich für gute Wachstumsbedingungen sorgen. Das ist einerseits gießen, andererseits die Schädlinge fernzuhalten. Schritt Nummer 3 beim Investieren. Sobald ich einen Aktienwert gekauft habe, stelle ich mir einen Alarm, dass ich für den nächsten Schritt eine Vorbereitung treffe. Wenn der Aktienkurs zum Beispiel fällt, dann kaufe ich die Aktien nach und verringere damit den Durchschnittseinkaufspreis. Alarm signalisiert mir und ich schreite zu diesem Schritt. Sobald der Kurs nach oben geht, sichere ich meine Gewinne ab und lasse sie laufen, indem ich einen Stopp setze. So einfach ist das Investieren. Welche sind die guten Bedingungen fürs Investieren? Das ist wie beim Gärtnern, muss man einen guten Boden haben. An der Börse sind die günstigen Momente, in die Aktien einzukaufen, wenn die Kurse gefallen sind. Wie zum Beispiel jetzt, September 2022. Oder vor einem Vierteljahr, etwa im März 2022. Oder noch etwas zurück, im November 2021. Oder als die Pandemie die Welt lahmgelegt hatte, im März 2021. 20. Und diese Möglichkeiten wird es immer wieder geben an der Börse. Wann sie kommen, weiß es keiner. Hier haben wir mit der Wahrscheinlichkeit zu tun. Man kann sehr viele Bäume pflanzen, dann entsteht ein Garten. Man kann auch ganz viele Aktienwerte kaufen, dann nennt man das ein Portfolio. Und nochmal kurz zusammengefasst. Aktienwert aussuchen, Aktienwert kaufen, Alarme setzen. Aktienwert eventuell nachkaufen, Aktienwert, wenn die Gewinne laufen, abzusichern. Punkt 6, das ist die Ernte. Wenn der Baum, wenn meine Zwetschke die Pflaumen trägt, dann ernte ich. Übrigens mit den Baum muss ich jetzt noch ein, zwei Jahre warten, bis die Pflaumen tatsächlich so viele sind, dass man damit einen Ertrag verarbeiten kann. Mit den Aktien ist es zum Teil einfacher. Denn die Aktien sind eventuell dividendenstark, dann bekomme ich zwischendurch Dividende ausgezahlt und wenn der Aktienkurs sich im Wert vergrößert, wo ich in die Gewinnzone komme, wo meine Investition wächst, dann, wenn ich nach Strategie investiere, kann ich meine Gewinne abschöpfen oder laufen lassen. Das kommt darauf an, welche Ziel man sich gesetzt hat und ich investiere nach meinen Strategien und ich pflücke und ernte mehrmals im Jahr sogar. Jetzt in den acht Monaten 2022 habe ich über 502% Rendite gemacht. Demnächst gibt es ein Video von mir, welche Aktienwerte das waren und wie viel ich von jedem Wert Rendite kassiert habe. Denn im Durchschnitt waren 57% pro Aktienwert und ich hatte 22 Aktien in meinem Portfolio. Übrigens an der Stelle würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, damit du zum Beispiel das nächste Video nicht verpasst und auf meinem Kanal findest du einige von Videos, die zum Beginn zu investieren. Ich bilde meinen Prozess ab, wie bei mir das Ganze begonnen hat und ich investiere seit drei Jahren an der Börse und in Aktien. Dann Ich bin begeistert von der Rendite, von der Entwicklung. Es ist nicht, dass ich nicht Fehler mache oder ich auch Verluste erleide, aber die lassen sich ganz gut mit dem Gewinn verrechnen. Also gib gleich like meinem Video, abonniere meinen Kanal, damit du das nächste Video nicht verpasst. Und investierst du bereits? Hast du dein Bäumchen, das du gepflanzt hast? Oder auch vielleicht ein ganzes Aktienportfolio? Ich möchte mich gerne mit dir austauschen und werde mich freuen, wenn du in den Kommentaren schreibst, in welchen Wert würdest du mir empfehlen, demnächst zu investieren. Ich hoffe, dass es für dich zugänglich geworden ist. Der einfache Vergleich. Was bedeutet einen Baum zu pflanzen? Was bedeutet in eine Aktie investieren oder mehrere? Diese ganzen Begrifflichkeiten, die mit Aktien zu tun haben, sie sind auch sehr einfacher lernbar. Dann, sie müssen sich unterscheiden von den Begriffen der Gärtner, ist ja ganz klar. Aber wenn man investieren möchte, dann lernt man das auch sehr schnell mit diesen Elementen umzugehen. Das Investieren finde ich wirklich sehr spannend, lukrativ, ich mag es gerne und ich lerne ständig etwas Neues dazu und so wird es wirklich zu einem Kinderspiel. Denn ich finde, das Geld könnte richtig gut arbeiten, auch für mich. Und das tut es auch. Wenn du wissen möchtest, in welche Werte ich investiere, dann findest du in meinem YouTube-Kanal einen Verweis auf Telegram-Kanal da, Optimiere ich meine Updates und jeden Monat, wenn sich etwas verändert hatte in meinem Portfolio, findest du, ist nachzusehen. Dankeschön und bis demnächst im neuen Video.